Du Venti? Ja. Kennst du schon die homöopathische Wirkung der Waffe? Nein. Ja, also normalerweise ist das ja bei der Homöopathie so, dass sie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Ja. Genau. Aber. Also wobei, ich kenne da jemanden, dem sind von Homöopathie alle Haare ausgefallen. Bischellweise. Bischellweise. Also von Waffeln fallen dir zum Glück nicht büschelweise die Haare heraus. Oh, das ist gut. Aber in, in großen Mengen wirkt die Waffel auch homöopathisch über den Placebo-Effekt hinaus. Nein! Doch! <lacht> und zwar, also, wenn du ganz viele Waffeln isst und das über einen langen Zeitraum hinweg, dann mhm, also, hat das eine nicht übersehbare Wirkung. <lacht> oh, no, no.